Auf Rügen sorgt der geplante Bau eines Flüssigerdgasterminals für Widerstand. Am Nachmittag versammelten sich in der Ortschaft Babe etwa 2500 Menschen, um gegen die Industrieanlage zu protestieren. Sie befürchten negative Folgen für die Natur und den Tourismus. Das LNG-Terminal soll vor der Südostküste der Insel gebaut werden. Es gehört zum neuen Energiekonzept der Bundesregierung. Sie will ausfallende Gaslieferungen aus Russland durch Flüssigerdgas ersetzen. Die gesamte betroffene Region. Bewohner, Bürgermeister, Vereine und Verbände. Gut 2500 Menschen haben sich im Ostseebad Barbe auf Rügen versammelt. Ihre Sorge, das geplante Flüssigerdgas-Terminal könnte die Attraktivität ihrer Insel beschädigen. Es gibt keine Industrie mehr. Die Industrie ist schon alles platt gemacht worden. Die Käsereien sind weg, der Fischfang ist verboten, die Fischereigenossenschaften sind alle weg, der Fisch, die Fischverarbeitung ist verschwunden. Und wenn jetzt auch noch der Tourismus in Bach untergeht, dann können wir die Insel zumachen. Und noch schlimmer finde ich, dass mit den Baumaßnahmen durch ein Meeresschutzgebiet gegangen wird, in die, Laich, in die Laichgebiete der Heringe. Also die Natur wird erheblich geschädigt und das ist nicht nötig in meinen Augen. Geplant sind zwei Offshore-Plattformen mit bis zu vier Anlegestellen für Schiffe wie dieses. Dazu eine Pipeline, 40 Kilometer lang, gebaut aus übrig gebliebenen Nord Stream 2 Röhren. So viel finden die Bürgermeister fast aller Gemeinden auf Rügen. Wir waren ja alle äh, auch vor gut sechs Monaten unterwegs und haben gesagt, wir brauchen Erdgas, Erdöl und haben das erstmal nicht kritisch gesehen, sondern uns erstmal informiert und angehört. Und jetzt sieht man ja, Nachdem jetzt die Unterlagen so langsam alle raustrudeln, wie groß das Vorhaben tatsächlich ist. und äh, Das ist eine Sache, die passt nicht vor unsere Küste. Die Einspruchsfrist gegen die Pipeline läuft morgen ab. Mitte Mai, nach dem Ende der Heringsleichtzeit, könnte der Bau beginnen. Endgültige Lagepläne für die Plattformen gibt es noch nicht.